Wenn du an Computer und Programmieren denkst, siehst du dann automatisch Computerfreaks und Nerds. Aber hast du gewusst, dass das allererste Programm von einer Frau geschrieben wurde? Ada war eine brillante Mathematikerin. Eines Tages traf sie den mürrischen alten Mathematiker Charles Babbage. Charles zeigte Ada eine Maschine, die er erfunden hatte. Dieses System konnte er automatisch Additionen und Substraktionen durchführen. Ada war begeistert und wollte aber noch mehr erreichen. Sie stellte Fragen wie, was wäre, wenn wir eine Maschine bauen würden, die komplexe Berechnungen durchführen könnte? Und was wäre, wenn diese Maschine Musik abspielen und Buchstaben sowie Zahlen anzeigen könnte? So beschrieb sie bereits damals einen Computer und war damit ihrer Zeit weit voraus. Sie schrieb 1842 auch den ersten Algorithmus auf Papier und gilt daher als die erste Programmierin der Geschichte. Wusstest du außerdem, dass es noch viele weitere großartige Frauen gab, welche die Geschichte der Informatik maßgeblich beeinflussten? Pionierleistungen in der Informatik stammen nicht bloß von Männern. Im dritten Kapitel des MOOCs erfährst du mehr über ENIAC, den ersten vollelektronischen Digitalrechner. Aber hast du jemals etwas von Kathy Kleimann, Jean Bartik, Merlin Melzer, Kay Antonelli und Betty Holberdan gehört? Es waren zwar zwei Männer, die beschlossen, eine Maschine zu bauen, welche Berechnungen durchführen konnte. Die Programmierung von ENIAC stammt aber von genau diesen Frauen. 1945 bis 1946 auf der University of Pennsylvania. Was war eigentlich vor den Programmiersprachen? Nullen und Einsen? Wer ist eigentlich verantwortlich dafür, dass wir heute Programmiersprachen verwenden, welche einfach von Maschinen gelesen und geschrieben werden können? Es war Grace Hopper. Während ihrer Zeit bei der Marine arbeitete sie mit Mark – ein Computer, der einen gesamten Raum füllte. Sie war maßgeblich an der Entwicklung des ersten Compilers beteiligt und bei der Entwicklung der Programmiersprache COBOL, die bis heute als Standard in der Datenverarbeitung gilt. Für uns heute überraschend, Programmieren war in den 60er bis 80er Jahren eher etwas für Frauen. Männer bauten Computer und beschäftigten sich mit der Hardware. Die Entwicklung von Software war etwas für Sekretärinnen. Galt das Frauenarbeit und war einer der drei Top-Jobs für Frauen in den USA, neben Lehrerin und Bibliothekarin. In den Jahren 1960 bis 1985 stieg die Zahl der Frauen in der Informatik weltweit auf 37%. Aber was passierte dann? Eine Legende besagt, Männer haben Frauen rausgeschmissen. Und wo stehen wir heute? Der Anteil an Frauen in technischen Berufen liegt weltweit bei 18%. Auch die Geschlechterverteilung an der Technischen Universität Graz zeigt Ungleichheiten. Bei den Studierenden sind Frauen in der Minderheit, 78% sind Männer und bei den Absolventinnen und Absolventen sind 80% männlich. Was bedeutet das? Die Jobs der Zukunft sind weitreichend digital und vernetzt. Wenn Frauen in diesem Berufsfeld nicht einbezogen werden, haben sie keine Chance, eine tragende Rolle in der Umsetzung von Innovationen, Projekten und Forschungen einzunehmen und daher werden diese Entwicklungen weitgehend ohne ihre Beteiligung durchgeführt. Alle müssen verstehen, dass Gleichstellung nicht nur Frauen angeht, sondern dass Gleichstellung uns alle betrifft. Diese Frauen haben dafür den Weg geebnet.